Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP IO der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem wirklich sehr besonderen Video. Ist der Start einer, ja man kann schon fast sagen, einer neuen Serie. Und zwar ist das wirklich ganz heißes Eisen, meine Freunde. Ist meiner Meinung nach mit Abstand das beste Video, was ich jemals auf YouTube hochgeladen habe. Also ohne zu pushen, es wird besonders heißes Eisen. Ganz, ganz wilder Shit, meine Freunde. Wenn ihr Bock habt, auch mal sowas live mitzuverfolgen, schaut bei Twitch vorbei. Und viel Spaß, meine Freunde. Jungs, der Typ nur mir so ein bisschen. Bisschen zu viel, pass auf, wir gehen jetzt hier auf Twitch Wir machen das Ganze jetzt live, Jungs Wir gehen hier auf Twitch Und suchen uns jemanden raus, so Genau, Minecraft, da sehen wir uns So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Johannes Der sein Gesicht zeigt Hier, er hier, er ist es, glaube ich Er ist es, glaube ich So, Jungs Wie heißt er denn? Digga, er ist jetzt einfach weg der Boss geht drauf und er geht direkt offline, Jungs. Da hat man auf jeden Fall gesehen, der Mann hatte auf jeden Fall direkt Angst bekommen, wo ich reingegangen bin. Der Typ, der wusste, was jetzt passiert, hat auf jeden Fall richtig gemacht. Direkt offline gegangen. Ja, guter Mann, da hast du nochmal Glück gehabt. In allerletzte Sekunde, Digga. Da gehen wir mal bei den Jungs rein. Die sehen auf jeden Fall wild aus. Und nebenbei hat er auf seinem YouTube, sein Twitch immer verlinkt. Aber er hat zu so er hat zum Beispiel, keine Ahnung von irgendeinem Rapper einen Song hinter uns macht und genau wo ein Song droppt sich. Oh, oh, oh, da hat er so drei Kills geschnitten. Dann, dann, dann. Oh, er gemacht. ist auf jeden Fall. Er droppt hier schon wilde Stories. Hallo Junge, ich bin ein YouTube-Star und würde euch gerne helfen. Was meinst du? Okay, er beißt ich an. Los. ich hab eine Serie, die heißt von Lumpen zum Boss. So, wir sind erstmal nett wieder. Ja, uns. Ah, er denkt wahrscheinlich, er ist schon ein Boss. <lacht> er tut so, als würde er mich nicht kennen. Ist schon sehr unwild. Ich bin auch so der Boss. <lacht> <lacht> der musste aber schon selber lachen, MQ. der Kollege. MQ. Wie viele Leute sind hier? Wer ist der MQ, du? Vielleicht mal dein Bizeps. Ja, oh, ich hab kein Bizeps. Ah? Oh, das sieht man gar nicht. Der Boss? Uh. Oh, Digga, hat ich bin genau. die, Definitiv kein Boss. Frage mal nach seinem brust oh Digga, du was, was hast ne? Noch nackt ausziehen. Nein, Digga, nicht nackt ausziehen. Natürlich mit Shirt, Digga. Auf einer Homo-Basis. Digga, ich bin ein Petsack, was er war. Was soll das machen? Digga? Was, was, was wollt ihr? Ich bin ja? Ich wow, brauche, was soll ich machen, Digga. Okay? Ich habe mehr Titten als Knarren. <lacht> Digga. Sehr tief. Lange Seiten, warum? Ich habe, Digga, keine Ahnung. Oh, ich glaube, der Mann, der ist wirklich auch langsam hoffnungsloser, Fall. mal gucken, ob er hier <lacht> einen stabilen jetzt, Discord am Start hat. Hallo. Hallo? Bist du der gute Mann aus dem Livestream? Ja, bin ich. Okay, Digga, so. Ich sag yo, mal so, yo, ohne mich jetzt hier zu hart zu Wir pushen wollen, uns. bin ich emp EMPIIU, der Boss hier vom Boss Channel yo. Number meine Freunde. Und zwar habe ich so eine Serie auf meinem Kanal, die heißt Vom Lumpen zum Boss. Und ja, da, uns? Ja, ich sag mal so, da helfe ich quasi Leuten, dass sie ein bisschen bosshafter werden. Ja, uns? Ich sag mal so, Digga, ohne jetzt hier pushen zu wollen, du siehst, also wirklich ohne Angriff, Digga, aber du siehst aus wie jemand, der die Serie wirklich gebrauchen könnte. <lacht> Ich stream nicht aktiv oder so, ich bin jetzt manchmal Stream. Das war nichts, äh. Digga. Es, es geht auch gar nicht um YouTube oder um Twitch, Digga, sondern ums allgemeine Leben, Digga. Warum? Ich bin zufrieden. Du bist zufrieden? Aber warum machst du so lange Seiten, Digga? Bruder, ich war lange nicht Friseur. Du weißt, Corona macht zu, alles. Ja, aber man muss doch trotzdem seine Seiten schneiden lassen, Digga. Boah. Ich habe eigentlich kürzere Haare. Okay. Ich, ich, ich mache nächstes Mal, meinetwegen live im Stream, dass äh, meine Schwester mir die Haare schneidet oder so. <lacht> Ja, aber dann müsste schon ein stabiler Boxerschnitt sein, Digga. Ich sag mal so, bei deiner Haarlänge, ein stabiler Boxerschnitt würde dir eventuell stehen. Äh, ich war aber kurz Ich war alles kurz. Ein Boxerschnitt? Ach so. Alles kurz. Ja, halt einfach zu so kurze Haare. Okay, Digga, kurze Haare. Eventuell mit kurzen Haaren könntest du ein bisschen so aussehen wie Jason Steffam, Digga. Digga. <lacht> Also sag mal, oh, so die oh. kurzen Haare wären schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, Digga. Ich hatte auch, ich hab immer kurz erreicht. die sind jetzt so gewachsen. Siehst ich du dann noch aus da wie Jason Stephan? Digga, warte, ich muss ja ganz genau mal ein Bild von dir angucken. Schau mal ein Bild von ihm, hey. Bild von ihm an. Digga, ähm. <lacht> Na okay, so kurze Haare hab ich jetzt auch nicht. Also ich mache die halt so, dass ich schon... Also, ich mache kurz ungefähr, ja? Okay. Aber ich habe halt überall noch so Haare am Kopf. Du erinnerst mich von der Kopfform auch ein bisschen an Karl S, Digga. Du könntest auch eventuell mal eine komplette Glatze <lacht> probieren. Karl <lacht> S, Karl. Ja. den guten Mann. Mal? Ja, den kenne ich auch. Den kennst du auch. Ja, wahrscheinlich. Ich bin auch so breit, wahrscheinlich wie er, ne? Dazu kommen wir jetzt als nächstes, Digga. Also, <lacht> sag mal, so deine Haare sind so eine Sache, die kann man natürlich leicht ändern, aber deine Körperform. Vor allem die Arme, Digga, da muss auf jeden Fall was gemacht werden. <lacht> ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt, Digga. Äh, sorry. Ich finde das gar nicht so lustig. Ich das ist aber nicht so. lustig, Digga. Das sind ernsthafte Tipps fürs Leben, Digga. Jetzt lachst du in 20 Jahren, Digga. Wenn du die anwendest, dann wirst du mir danken. Dann wirst du sagen, eh, <lacht> oder Boss, danke, dass du hier mein Leben zum richtigen Zeitpunkt gewendet hast. Ja, hä? Ich sag mal so, ich bin doch zufrieden, Digga. Alles entspannt. Ja, du bist zufrieden, Digga, aber... Bist du wirklich zufrieden? Geh mal kurz in dich. Mach mal kurz die Augen zu. Ich mach die Augen zu, habe ich. Okay, du hast die Augen zu. Jetzt denk ja. mal kurz 10 Sekunden nach. Bist du zufrieden oder nicht? Doch, doch. Guck mal, das Ding ist. Natürlich gibt es immer irgendwelche Leute, die irgendwas scheiß sagen, ne? Mhm. Aber so im Endeffekt denke ich mir so: ey, ich mach mein Ding. Okay. Ich weiß, wie ich bin. Okay. Ich bin zufrieden, Digga. Ich bin glücklich mit mir. Okay. So, ich ich fühle mein Leben. Du fühlst dein Leben? Okay, aber ich sag mal so. Bist du Millionär? Nö. Wozu? Ich schon. Ich schon. Ja, mit meinen Tipps. Gewinnt, Digga. Dankeschön, Digga. Aber mit meinen Tipps könntest du auch Millionär werden. Aber ich will kein Millionär werden. Warum du? nicht? Willst du deiner Familie nicht helfen, Digga? Finanziell. Möchtest du ich, kann so Monat? Meiner, ich kann auch so meiner Familie doch helfen. Was verdienst nicht? du denn im Monat, Digga? Noch geh, ich bin gerade noch Berufsschule. Kollege, da kannst du deiner Familie nicht helfen, Digga. Du musst wow. aktiv Geld verdienen. <lacht> ist ja nicht so, dass ich wieder einen Job suche oder so, ne? Pass ein auf, Digga. Ding. Ich, ich gebe dir jetzt mal den ein oder anderen <lacht> Tipp, okay? Ich meine es wirklich nicht böse, ich, es ist auch kein Angriff, Digga. Du bist ein stabiler ja. Typ. Allein, dass du hier mitmachst, ist schon sehr stabil von dir. Muss ich dir erstmal vorweg lassen. Dein also, Lachen ist auch ein bisschen süß, nur Homo natürlich. Aber <lacht> ist das nicht schon eine süße Sache, Digga. Aber, Digga, ich kann dir mal kurz in deinen Chat, falls du da mal kurz reinschaust, Digga, Poste ich dir jetzt mal kurz ein kleines Bild von meinem Oberarm. Wurde für den Emotes ein bisschen verkleinert, Digga. In echt ist er noch ein bisschen größer. Der hat da nicht ganz reingepasst, Digga. Aber ungefähr so sieht mein Oberarm aus. Okay. Chilis. Hättest Chilis, du dich auch gern so einen Oberarm? Nein, brauche ich nicht, Bruder. Ich bin, ich bin immer der kleine Dicke. Nein, Digga. Der kleine Dicke ist stabil, Digga. Aber du bist doch in der Berufsschule, hast du gesagt. Ja, sag Ich gebe in meinem Leben auch immer oft Investment-Tipps, Digga. Und ein Tipp, den ich da immer gebe, ist, wenn man nicht viel Geld hat, wie du jetzt in der Berufsschule, du hast wahrscheinlich jetzt nicht so das größte Vermögen, Digga. Da ist es am einfachsten, wenn man erstmal Leute abzieht, Digga. Und wenn man okay. der kleine Dicke ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber wenn man so einen stabilen Body hat, Digga, dann ist es einfacher. Und dann könntest du ah. deiner Familie sogar jetzt schon finanziell unter die Arme greifen, Digga. Ja, aber das ist ja nicht das Ding, so weißt du, das ist nicht das Ding. Ich kenne solche Leute wie dich. Ich kenne solche Leute wie dich. Die habe ich früher. Ich muss auch erzählen, ich pass auf, ich habe früher viel Rauschgift verkauft. Sehr viel. Und in der Zeit habe ich gelernt, es gibt viele Leute, die davon abhängig sind, die sagen auch, ich bin mit meinem Leben zufrieden, das ist alles tip top, aber sie sind es nicht. Und ich denk, aber ich du, bin ja nicht sowas, weißt du. Ja, ich glaube ich schon. von mir aus, im nüchteren Zustand, vernünftig sagen, Junge, es läuft, es ist okay. Man sollte doch immer an sich arbeiten, Digga. Ja, aber ich brauche ich brauch das nicht, dieses, weißt du. Doch, doch, Digga. Was für ein Landsmann bist du denn, Digga? Fangen wir mal so an. Albaner. Albaner. Okay, als Albaner, Digga. Da steht doch die Familie an erster Stelle, oder? Normal. Normal. Und du Du chillst da dein Leben in der Berufsschule, Digga. Gehst dich trainieren. Gehst nicht mal zum Friseur, Digga. Und lässt ja, deine so, Eltern wahrscheinlich arbeiten. Nee, nee, Digga. Keine Warum? Ausreden. Der Boss kennt keine Ausreden. Ja, Digga, wir haben, wir haben hier Rasierer zu Hause. So, mein Schwester macht mir das auch immer so, oder warum, ich? Warum sind deine Seiten da nicht kurz, Digga? achilles ist danke für dein Abo erstmal. Weil ich, ich gerade nichts gemacht habe. Kollege, du präsentierst dich hier live auf Twitch. Der Boss schaut dich an. Und ich erblicke dich hier mit langen Seiten. Jetzt stell dir mal vor, <lacht> ich hätte dich draußen auf der Street gesehen. Da hätte ich gesehen, okay, der Albert hat aber ganz schön lange Seiten. Wenn ich jetzt gerade nicht so wohlhabend wäre, wie ich bin, sondern in meiner, ich sag mal, damaligen kriminellen Verfassung, dann wäre ich gekommen und hätte dir vielleicht auch deinen letzten Cent aus der Tasche genommen, Digga. Na ja, da lachst du. Glaub mir, wenn sowas passiert wäre, da würdest du nicht lachen, Digga. Ja, nochmal. Pass auf, du schiebst jetzt den Stuhl da hinten weg und machst erstmal 20 Liegestütze. Ah, Digga, ich schaff nicht mal 10. Dann mach 10, Digga, mach so viele wie du kannst. Es ist ein Anfang. Nee, du kannst machen. Mach Wir rauchen gerade schon mal einen Pfeife, Digga. Ja, Digga, das macht nichts, als die Lunge ein bisschen trainiert. Ich bin ja auch gerade am Pfeife rauchen, Digga. Hopp. Auf dem Boden, Digga. Ich weiß, das ist sehr ich hab, ist das. Das ist stabil, ja, Digga. Auf dem Boden, Digga. Nicht ja, nee, jetzt. Nee, Hopp, Digga, nee. For real jetzt nicht, Digga. Doch, doch, Digga. Wahrscheinlich war ich jetzt Liegestütze. Was, nee, nee. was sind denn das überhaupt für Snacks, die ich da auf den Stuhl sehe, Digga? Ja, ein bisschen snacken nebenbei, normal. Die sehen aber ja. sehr ungesund aus, Digga. Ich würde sagen, dass Snacks gesund sind, Chips und so. Ach, Kollege, ich gebe dir jetzt erstmal einen kleinen Tipp, Digga. Wenn man etwas snackt, dann ist es so ein stabiles Rumpsteak oder sowas. Stabiles. Das ist Mittagessen und Abendessen. Nein, immer. Nicht Mittagessen und Abendessen. Nur ein stabiles Filet, Digga, kommt in den Magen. Wahrscheinlich ein Filet zum Snack. Natürlich, Digga. Da kannst du auch ein bisschen mehr snacken, Digga, und der Körper bleibt trotzdem stabil. <lacht> Ja, du lachst. <lacht> Vor allem, Kollege. Was sind das für ein Bart, Digger, den du da am Start hast? Wo, ich da, wo du gerade ein Köpfchen so nach oben getan hast, Digger. Digger, hier ist kein Bart, das ist ein Schamhaare an meinem Hals. Der, der Bart erinnert mich an einen, an einen großen Feind von mir, Digger. Das ist nicht so gut. Nee. Geh mal auf YouTube und such mal nach Giorgio the Beast. Oh Gott, der hört sich schon schlimmer. Der hört sich schlimmer, Digga, da hast du recht. <lacht> Wie wird der geschrieben nochmal? Giorgio the Beast. Giorgio the Beast. Guck dir den mal, mal an. Oh Gott. Ah, nee, Digga. Ja. ja und, jetzt, und jetzt pass auf, Digga, wenn du dein Leben so weiterlebst, ohne die Liegestütze, ohne die kurzen Seiten, und vor allem mit den Snacks da im Hintergrund, Digga, dann wirst du auch irgendwann mal so enden. Nein, Bruder, was ist doch, doch, Digga. Da bist Nein. du der nächste George doch Wolos doch, Wolos Digga. bin ich nicht. Nein, glaub mir, glaub mir. Doch, doch, Digga. Also, Kollege, Stuhl weg, auf den Boden und ein paar Liegestütze machen. Ich mach jetzt keine Liegestütze. Du machst ein paar Liegestütze, Digga. Warum soll ich so nicht Liegestütze <lacht> Kollege, das ist deine große Chance. Ich glaub, du hast noch nicht verstanden, wie wohlhabend ich bin, Digga. Ich glaube, du hast den Ärzte-Lage noch nicht verstanden, Digga. <lacht> Geh auf den Boden, schreib einer. Ja. Digga, was, was erwartet ihr hier? Sitzt da ein Kollege bei dir im Hintergrund? Ja normal. der Kollege. Okay, der Kollege, ach deine Schwester. Okay, da müssen wir zwar ja, nicht und rein. Kollege. Und der Kollege. Der Kollege soll mal hier auf den Stuhl. Ey, auf den Stuhl Kollege, wir gucken uns Ge jemanden mal an. Was denn? Da will er ja einfach sehen keine Ahnung. Ich möchte ihn mal sehen. Meine Schwester sagt nein. Kollege, auf den Stuhl. <lacht> Muss er, er, ich, ich zwinge ihn nicht, wenn er nicht will, dann will er nicht. Also, Mach lieber schnell was der Boss ich, sagt, könnte gefährlich werden. Eben, ich bin doch ein netter Typ, Digga. Sag ich auch nicht. So, das ist also, so direkt. ist sein Kollege auch ein Albaner? Er fragt doch auch einen Albaner. Ja, ist er. Hört sich eher an wie ein Deutscher, Digga. Er ist kein Deutscher, aber doch, wenn doch, du ihn siehst. Ah, ich sehe ihn aber nicht, Digga. <lacht> er ist kein Deutscher, glaub mir, Bruder. Doch, doch. <lacht> Ich sag mal so, solange der Mann hier nicht in die Kamera kommt, Digga, ist der Mann definitiv der Oberalmann, Digga. Solange du nicht in die Kamera kommst, bist du definitiv der Oberallmann. Ja, da lacht der, Digga. Hopp. Da lacht der, ja. Komm, hops auf den Stuhl. Du musst so kurz auf den Stuhl kommen. Komm, das ist der heiße Stuhl von Alberto. Alter, ah, Mann, er hat Angst, Digga. Besser, du widersetzt dich nicht dem Boss nicht. Ich widersetze mich ja nicht, also, Digga, das Ding ist einfach, ich rauche gerade einen Spann pfeife Also, ob ich jetzt den Schuh weg mache und ein paar Liegenschütze machen und wenn Natürlich, mein Kollege, Digga. Wenn ich kommen will. Wenn mein Kollege nicht kommen will, das ja, okay, ist egal. Okay, wir, wir setzen deinen ja. Kollegen mal nicht unter Druck, aber ich bin mal ehrlich zu dir, Digga. Früher ja. wäre sowas passiert, Digga, dann wäre ich in meine S-Klasse gestiegen, wenn mal kurz zu dir rüber hat, Digga, und hätte den Stuhl selber, auf, seinen Kollegen selber auf den Stuhl gesetzt. <lacht> Scheiße. Was ist denn das überhaupt für ein T-Shirt, Digga? Was steht denn da drauf? Digga, keine Ahnung, das ist so ein t shirt was ich gerade gefischt habe, nee, nee. ist chillig. Zeig nochmal mal deinen Brust... Moment, du bist doch bei mir im Stream, oder? Pass auf Digga, schau mal kurz in meinen Stream, Digga, da kannst du was lernen. Siehst du hier diese stabile Bauchform des Oberkörpers? Das ist ein 156 cm Brust-Rücken-Umfang. Digga, kann... ja, was kann ich? Jetzt zeig du mal deinen brust so wie ich es gerade gemacht habe. Ach Digga, ja, warte, ich stehe auf. Steh mal auf, Soll ich diesen hier machen? Genau, die Digger. Arme auch hinter dem Körper ist sehr wichtig. So, Digga, was soll ich zeigen? An den Brustrückenumfang. Digga. Ah, oh, Genau, genau, schönes seitliches Profil. Was steht da drauf, Digga? <lacht> Tropical Taste Sentation auf deinem T-Shirt. <lacht> Wie gesagt, das ist in The Red True for a Dead. Pass auf. Ich zeig dir mal hier ein stabiles T-Shirt. Sowas zum Beispiel. Ich hoffe, du bist auch im Stream aktiv, Digga. Ja, warte. Das ich hier, Kollege, grade. ist ein stabiles Lacoste-Polo-Shirt. Oh, ja. Das ist auf jeden oh. Fall was, wo man auf der Street rocken kann, Digga. Dein T-Shirt schwierig. Ja, aber das zieht auch nicht draußen an, ne? Was ziehst du so draußen an? Meistens halt meine Nike-Jacke äh, oder halt ein Pulli, so ein Freshen. Okay, Digga. Und was für Schuhe trägst du meistens? So Fake-Nikes kriege ich gerade. Fake-Nikes. Kein, kein Patte für Original. Ah, okay. Und du bist immer noch der Meinung, du solltest hier nicht auf die Tipps vom Boss hören, Digga. <lacht> ja, Digga, was soll ich sagen, gell? Ja, du trägst Fake Nice, Digga. Da würde ich mich mal fragen, was soll ich denn dazu sagen, Digga? Ja. Jetzt merkst du langsam, das Leben läuft doch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, oder? Ich bin zufrieden, wie gesagt, Digga. Du bist nicht zufrieden. Ich sehe an deinem Gesicht. Ich bin sehr gut im Menschenkenntnis, Digga. Bro, alles, also bei mir ist wirklich alles nicht spannend. Okay, Digga. Sollst du sollst auf den Boss hören. Du solltest auf den Boss hören, Digga. Die, die Leute haben schon recht. Okay, was machst was du so sonst so in deiner Freizeit, Digga? Zocken normal. Was zockst du denn? Alles Mögliche. Wirklich so viel. Frag was mich den Spieler. Hello Kitty, das große Inselabenteuer. Nee, Digga. Du siehst du aber aus, Digga. <lacht> Aber wahrscheinlich wie mich Hello Kitty, Digga. So siehst du aus, Digga. <lacht> nee, Digga. Hättest du die 10 Lebenkürze <lacht> gemacht, Digga, dann würdest du nicht mehr nach Hello Kitty aussehen, Digga. Er hat mehrere Millionen, das reicht. Ich sage ja auch nichts. Ich, wie gesagt, ich habe gesagt, ich gönne ihm das so. Das ist stabiler zu mir gönnst, Digga. <lacht> Von Herzen, Digga. Ich gönn dir auch alles, Digga, deswegen will ich dir helfen, aber. Wo wohnst du denn, Digga? Also jetzt, ich brauche hier nicht deine Adresse, Digga, aber so allgemein. NRW. In NRW. NRW. In der Großstadt? Äh, das ist keine Großstadt, das ist Kleinstadt. Das ist nicht, also. Ja. Aber bestimmt in der Nähe von der Großstadt in NRW, oder? Wohnst du in der Nähe von der Großstadt? Warst du überlegen? Anita? Münster zählt Münster als. Ja, Münster Münster zählt nicht als Großstadt, Digga. Für mich zählt ja, als Großstadt ist sowas wie New York und sowas nur, Digga. Ja, wahrscheinlich New York, Digga. <lacht> ja, das nee, ist nee. Großstadt, Digga. Ich, pass auf, ich, auf, Digga. ich will dir jetzt nicht drohen, aber in NRW bin ich gut vernetzt, Digga. Ja, sag ich dir auch nichts. Nee, nee, pass auf, jetzt hör mir zu. Ich habe viele Jungs, ja. Digga, da. Sehr viele Jungs. Ja. Und die Jungs schauen mir eventuell auch gerade ein paar Leute zu. Und NRW hält zusammen, Digga. Und NRW ist ja eigentlich auch ein stabiles Bundesland, Digga. Und wenn die ja, jetzt no, sehen, dass du hier keine Liegeschütze machst, Digga, dann könnte es in NRW ganz schön gefährlich werden für dich, Digga. Wahrscheinlich mach ich. Was habt ihr mit den Liegestützen? Die oh, sind Liegestütze. Bro. Dicker. Der Boss ist weltweit vernetzt. Das stimmt, Digga. Das ist ja auch entspannt. Ist nicht. Also, wie sieht's aus mit den Liegestützen, Digga? Du bekommst gleich Energieverbot, das team ich mir gerade schon geschrieben, Digga. Da musst du umziehen, Kollege. Ich kann nicht mal Liegestütze machen. Hier ist erste zu wenig Platz. setzt, sieht man das nicht mehr auf der Cam. Ich seh da hinten eine Wasserflasche, Digga. Dann mach mal ein paar Bizeps-Curls wenigstens. Was ist das? Wie, was ist das, Digga? Was sind Bizeps-Curls? Du machst deinen Arm, pass auf, ich beschreibe dir einfach. In dem rechten Winkel, Digga. Bruder, zeig einfach auf deiner Cam. Ich zeig auf meiner Cam, Digga. Pass auf, ich nehme mal hier so eine stabile 50er-Kurzhantel, Digga. Pass auf. 50er-Kurzhantel. Da du die 50er-Kurzhantel, warte mal, ich zeig's dir mal kurz, Digga. Dann winkelst du das so quasi an. Ich hoffe, man sieht und mach den einfach stark hier ja. nach oben, Digga. So. Zack. Ja, und der Wasserflasche, dein Herz? Was? Kollege, ich hab deine Arme Digger, gesehen, Digga. Die Wasserflasche reicht erstmal aus, Digga. Die Wasserflasche ist. Keine Ahnung, Alter, die ist nichts. Ja, mach das, das heißt erstmal, Digga. Nee, was soll ich mit der Wasserflasche? So oder was? Ja, wie ich es gerade dir vorgeführt habe, Digga. Ungefähr so. Genau. Wow. Nee, Digga, was das ist? so hat es beim Boss aber gar nicht ausgesehen, Digga. Ja, genau. <lacht> genau. Schulter ein bisschen zurück. <lacht> Hä, geb, was? Was denn war? Ich gebe dir ein paar Fitness-Tipps, Digga. Die Schulter müssen zurück, Digga. Was ist eine Wasserflasche. Ich spüre das nicht mal, wie ich das trage. Ja, weil du es aus der ja. Schulter machst, Digga. Die Schulter macht zurück. Da wird der Bizeps isoliert, Digga. Soll ich dir hier noch hier Erdkunde unter dich geben, oder was? Was hat das mit Erdkunde zu tun? Pass mal auf, zeig mal deinen Trizeps, Digga. Digga, was soll, was soll ich zeigen? Tu deinen ich dann Ein Lauch. Streck deinen Arm einfach in die Kamera aus, Digga. Das reicht schon. Und ball eine Faust, Digga. Der, Tri yeah, nee, der Trizeps ist auf der anderen Seite, Digga. Bro, was soll ich dir zeigen? Okay, ist in Ordnung, Digga. Jetzt gehst du da hinten auf den Stuhl. Hast soll nicht auf den Stuhl? Nein, pass auf, du gehst nicht auf den Stuhl. Du stellst den Stuhl an die Wand und machst ein paar Dips, Digga. Digga, ich mach jetzt nichts. Hier. Du machst ein paar Dips, Digga. <lacht> ich mach mein jetzt ein paar Dips. Ich merk schon, Digga. Du willst, dass dir geholfen wird. Du bist nur noch ein bisschen... Ich glaube, dein Kollege da hinten in der Kamera schüchtert dich auch ein bisschen ein, Digga. Ich glaube, der oh, Johannes... Sorry, ist der Kollege einschüchtert? Mal, der mal, den Stream. Ja, der Johannes da hinten, Digga. Ich glaube, der denkt sich so ein bisschen, puh. Du hast Johannes jetzt einmal ein Er ist ein Johannes, Digga. Johannes aus Johannesburg. Aus oh, Johannesburg. Ja, ah, stimmt. Mir wurde gerade mitgeteilt, Digga. Mit Dips meine ich nicht die Chips da hinten, Digga. <lacht> Das war mir schon klar. Achso, Kläger, okay. Also machst du auch nicht. Nein, ich wollte doch keinen Sport. Bin ich ein äh, Sportstüber? Ja, aber wir wollen dich doch zu einem stabileren Typen machen, oder nicht? Ja, Bruder, wozu? Ja, was, wozu? Nein, typ. Digga. Nein, Digga. Also ich hab schon gesehen, Digga, dein Arm ist schon ein bisschen gewachsen durch die, durch die Curls, Digga. <lacht> ja, bestimmt. Doch, doch, doch. Da sagst du so. so. Ah, <lacht> ja, der Stream, ich glaube, da ist mein Bizeps ein bisschen zu groß für den Stream, Digga. Nee, ich habe grad Internetprobleme. Ah. Weil alle hier gerade jetzt mein Internet den Stream schauen. Oh fuck, ich glaube, wir ich müssen gleich neu starten. Das wäre Digga. Nee, nee, ich glaube, es geht gleich, ja. Zum Glück, Digga. Hättest du eigentlich ein Problem, wenn das auf YouTube landen würde, Digga? Nee, alles entspannt. Alles Ach, entspannt, auch. das ist sehr gut, Digga. Ich gönn's dir. Und du möchtest immer noch keine Tipps machen da hinten auf dem Stuhl? Nein, möchte ich nicht. Ah, so unwill, Digga. Was hast du überhaupt für ein Headset auf, Digga? Äh, Nari von Razer. Es hört sich stabil an, Digga. Das ist auch schon ich das glaub, 90 Euro die Kacke. Alter. 90 Euro. Hast du dir das selber bezahlt? ja, habe ich alles selber bezahlt. Hast du 90 Euro von deinem eigenen Geld ausgegeben? Ja. Stell dir vor, du hättest die ich 90 alles Euro. Alles, mein ganzes Equipment. Stell dir vor, selbst. du hättest die 90 Euro von dem Typen, der daneben dir sitzt, der Johannes abgezogen, Digga. Hättest du dir davon ein Headset gekauft, Digga. Wahrscheinlich Johannes ab. Ja, wie hätte sich das angefühlt? Ein bisschen besser, oder? Ich habe ich hab auch schon Leute abgezogen. Ich hab mit Abziehen habe ich mein Mikrofon gekauft. Erzähl mal oh gleich mal nebenbei, wie hast du die Leute denn abgezogen? Auf Ebay? Auf Ebay! <lacht> ich sag mal so, von ja. Abziehen, Digga, da, da redet der Boss aber von anderen Sachen, Digga. Ja, ich weiß, was du meinst, Bruder, aber. Ich meine, auf mir. Ebay, du hast klein angefangen, ist schon shoppig. Ich sehe, du hast Potenzial, Digga. Aus dir könnte man noch was machen. <lacht> Glaub mir, ein, zwei Tipps vom Boss anwenden. Die Glatze schneiden, Digga. Die Glatze schneiden? ich habe den Link gesendet von dem ja. Mikrofon. Ja, guck mal, wenn man schnell das Mikrofon analysiert, Digga, kann man auch gleich im Stream machen, Digga. So, da guck mal doch mal. So, da sehen die Leute dein Mikrofon. Ah, das sieht doch wild aus, Digga. Das ist doch ein Spaß. Warte, ich kann es dir ja gerne zeigen, glaube ich. Ist ein wildes Mikrofon. Da sieht man das. So. Den Johannes hat man nicht gesehen. Nee, den Johannes hat man nicht gesehen, hat doch mal Glück gehabt. Naja. Ja was für eine Ausbildung machst du denn überhaupt, Digga? Äh, gar nichts momentan. Also ich bin wie gesagt Berufsschule, ne? Ich bin ja jetzt irgendwie, irgendwas mit, keine Ahnung, so kochen und so eine Scheiße, aber äh, wir machen ah. trotzdem keine Ahnung. Wir können alles machen, was wir Moment wollen. Moment einmal! Trägt der Johannes da etwa eine Brille, Digga? Was? Nein, nein. Ich glaube, das war meine Schwester, die ihr gesehen hat. Okay, habe. hat er, hat er Glück, Glück gehabt. Hat er Glück gehabt, Digga. Kann sein, aber ich, ihr habt die, nur ihre Brille gesehen, oder? Nur die Brille, alles gut, Digga. Wird auch im Video nicht verwendet, Digga, wenn du es nicht willst. Alles kein Problem. Ah, Wir sind ja Ehren spannend, Männer. Ne? Alles entspannt. So, so, Albert, Digga. Johannes? Ich merke schon, du willst nicht helfen lassen, Digga. Ich habe wirklich alles probiert. Ja, ich habe wahrscheinlich die Maschine Sportliegen Natürlich, Digga. Aber dann würde ich auch sagen, Digga, ich versuche mal jemand anderen zu helfen. Hat auf jeden Fall Spaß mit dir gemacht. Du warst trotzdem stabiler Typ. Ich küsse dein Herz. Wenn so, du willst, hast ja, glaube ich, mein YouTube-Channel heißt MPO, Kannst du mal vorbeischauen, Digga? Ah, genau. Ich. Noch eine wichtige Frage. Jo. Besitzt du eine Uhr? Äh, nee, nicht mehr. wusste du dir abgezogen? Ich, die, ich weiß gar nicht mehr, wo die ist. Der Gott, ich weiß nicht. Die ist aber irgendwann verschwunden. Also wurde sie dir wahrscheinlich abgezogen. <lacht> Möglicherweise. Was für eine Uhr war es denn, Digga? Boah, ich weiß nicht mehr. Äh... Die war auf jeden Fall nicht teuer. Eine Rolex? Teuer. Nein, Digga, absolut nicht. Nein, nein, nein, nein, Keine die war Rolex? Die ist echt nicht teuer. Ich, nicht teuer. Ah. ich hab hier eine Uhr, aber die gehört nicht mir. <lacht> zeig oh, mal die fresh. Uhr, wo ist sie denn? Aber das ist nicht meine... <lacht> wo ist das? Das ist die drin? von dem Johannes, wie du sagst. Von dem Johannes? Dann zeig sie lieber nicht, Digga, sonst zieh du die gleich ab, Digga, Johannes. <lacht> ist okay, Digga. Soll ich dir aber mal eine richtige Uhr zeigen? Sag mal, ja. Ich zeig dir ja. mal eine richtige Uhr, Digga. Was kommt denn mit Rolex? Was ist Scheiß? So, Digga, das war die Uhr von dem Johannes, ne? Und jetzt, der Johannes, du hast ja gesagt, schaut den Stream, Digga. Das, schaut Digga, den Stream, ne? Das ja. ist ein richtige Uhr, Digga. Das mal, ist ja. eine Uhr. Ja, moin, Digga, was rein. Das ist eine Uhr. Ja, nee, für sowas hab ich kein Geld. Ist auch nicht so teuer, Digga. Die hat nur um die 35.000 gekostet, Digga. Waren. Schnapper, nur du. Ran. um die 35k, ja, ja. wie gesagt, Digga, ich wollte dir helfen, Digga, du wolltest ja nicht. Ja, danke schön, Digga.